Wir sind dass wir uh, Frieda und Lola in unserer Schule haben. haben gefragt, t Ich bin durchaus ins kalte Wasser geschmissen worden. <lacht> ähm, aber so im Nachhinein war das das Beste, was mir passieren konnte. Ich hatte Angst, dass ich zu sehr aufgeregt bin und dass ich das nicht so richtig unter Kontrolle habe. Und dadurch, dass es hieß, Frieda, du unterrichtest morgen, hatte ich nicht zu viel Zeit, mir Gedanken zu machen. Am meisten gefällt mir die Arbeit mit den Kindern, das heißt jeder Tag ist was Neues, es wird nie langweilig, es gibt immer was zu lachen, immer was zu erzählen und auch wenn es mit der Kommunikation immer noch ein bisschen schwierig ist, ist es einfach total lustig und ja, sie geben mir sehr viel. Das ist sehr schön zu sehen, wenn die Kinder nach einer gewissen Zeit die Vokabeln können und die Sätze verschieden bilden können und das macht einen schon ein bisschen stolz. Ich konnte mich nicht richtig darauf vorbereiten, aber gerade deswegen habe ich Erfahrungen gesammelt, die mir jetzt sehr viel helfen und mich sehr weitergebracht haben. Ich bin auf gar keinen Fall enttäuscht worden. Im Gegenteil, ich bin super glücklich und ich fühle mich jetzt sehr, sehr wohl. Es lief alles super. Wir wurden toll integriert, haben ganz viele tolle Leute in unserer Einsatzstelle gehabt. Das ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man ja, von fremden Leuten so familiär aufgenommen wird und ja, so angucken kann auch. Auf der Volunteer-Side lernen sie viel. Sie lernen die Sozialität, sie lernen, wie sich selbst aufpassen, weil hier nur ein paar Leute Englisch sprechen können. Wenn sie hier sind, sind sie keine Volunteer, sie sind eine unserer Familie. Ich bin weltwärts gegangen, weil ich nach meiner Schulzeit aus meinem vertrauten Umfeld raus wollte, um dann auf die andere Seite der Welt zu reisen und dort eine neue Kultur kennenzulernen und tiefe Einblicke zu bekommen. Ja, ich äh, wohne hier mit meiner Mitfreiwilligen an der Schule und ich habe das Glück, dass wir uns sehr gut verstehen von Anfang an. Und ja, sie ist mein soziales Umfeld, da es hier tatsächlich ein bisschen schwieriger ist, äh, Kontakte zu Einheimischen zu knüpfen, vor allem zu gleichaltrigen Einheimischen. Aber das hat sich bei uns bisher noch nie als Problem herausgestellt. Also, verstehen uns super gut und ja, ich bin sehr froh, mit ihr zusammen hier zu sein. Ich bin auf jeden Fall selbstbewusster geworden. Dadurch, dass ich jeden Tag vor der Klasse stehe und manchmal lauter werden muss, bin ich stärker geworden und auf jeden Fall viel selbstbewusster. Was ich dir mit noch auf den Weg geben möchte, ist, äh, lass dich nicht abschrecken durch irgendwelche Länder oder was du von anderen Bekannten gehört hast oder Freunden, sondern wenn die Einsatzstelle auf dich zutrifft, wenn du da Lust drauf hast und Bock drauf hast, dann zieh es durch und sammel deine Erfahrungen und mach dir dein eigenes Bild von den Ländern, von den Kulturen und ist viel mehr wert als das, was andere Leute dir erzählen.